Stimmen. Ich will vier Stimmen haben für die Wahl. Zwei dafür und zwei dagegen, so sodass man, wer man will, auch nichts wählen kann. Aber dennoch gegen rechts, minus 56 Prozent für die AfD, minus 48 Prozent für die Republikaner. Ob die dann aber auch 5 Euro bezahlen müssen, wie sie sonst für jeden Wähler bekommen, das weiß ich nicht.